Vorsicht, es tut eine Gefahr für Ihre Beziehung. Und sie heißt Bestätigungsverzerrung. Besser bekannt als Confirmation Bias. Davor möchte ich Sie gerne beschützen. Für die, die es nicht kennen, eine kurze Beschreibung, was Confirmation Bias eigentlich ist. Unser Gehirn ist so gebaut, dass wir ungern Fakten zur Kenntnis nehmen, die unserer Meinung widersprechen. Viel lieber sind uns Informationen, die unsere Überzeugung bestätigen. Deshalb, wenn es mehrere Informationen gibt, wählen wir vorzugsweise die aus, die uns in unserem Glauben recht geben. Das ist ganz allgemein so. Und auch bei einem Streit in der Beziehung gehen wir unbewusst nach diesem Prinzip vor. Jetzt wage ich eine ungesicherte Behauptung. Ich vermute, obwohl ich es nicht beweisen kann, dass es sehr wenige Menschen gibt, die mit diesem Gedanken... Am morgen ihren ersten kaffee trinken hm, was könnte ich heute machen ach ja das würde spaß machen mein partner ärgern ihr lächeln sagt mir dass auch sie diesem verhalten seltenheitswert zuschreiben Aber auf jeden fall in ihrer beziehung unwahrscheinlich ist geben sie mir auch recht dass obwohl diese absicht selten vorkommt es unendlich oft passiert dass sich ein partner vom anderen geärgert fühlt. Also, wenn Ihr Partner etwas tat, das Ihnen wehgetan hat, würde er verneinen, dass er es tat, um Ihnen weh zu tun. Niemand möchte vor seinem eigenen Gewissen als ein böser Partner dastehen. Das heißt, es ist Ihrem Partner wichtig, dass er auf jeden Fall vor seinem eigenen, nennen wir es moralischen Selbstwert, sich nicht schämen muss. Nun denkt natürlich nicht nur Ihr Partner so, sondern auch Ihr Denkapparat tickt genauso. Sie stehen also beide unter dem Druck des Confirmation Bias. Wenn Sie beide eine reine Weste behalten wollen, werden Sie beide sich nur auf die Argumente konzentrieren, die Ihre Unschuld beweisen. Sie werden beide jegliche Hinweise des anderen, die zeigen, dass Sie doch nicht ganz so unschuldig sind, ungern, das heißt nicht zur Kenntnis nehmen. Sie werden sich beide ganz auf die Punkte konzentrieren, die zeigen dass Sie ein guter Partner sind. Sie werden dadurch beide wahre Argumente in die Diskussion bringen, aber eben unterschiedliche. Dadurch gehen Ihre beiden Rechtfertigungen ständig aneinander vorbei. Das ist der Grund, warum diese Streitgespräche so viele Stunden dauern, ohne dass es zu einem Ergebnis kommt. Was ist die Lösung? Leider habe ich keine. Zumindest keine einfache. Aber was, tatsächlich einen Streit darüber, wer böse war, abkürzen könnte, besteht in dieser Anerkennung der Realität. Auch wenn ich nicht absichtlich meinem Partner wehtun wollte, kann es sein, dass ich es trotzdem getan habe. Und, das ist jetzt ganz wichtig, das macht mich nicht zu einem schlechten Partner. Selbstverständlich sollte man gegenseitige Verletzungen vermeiden, aber akzeptieren dass es passieren kann. Diese Selbstentlastung ist der Ausgangspunkt für den nächsten Schritt. Denn mit dieser Haltung werden Sie eher bereit sein auch die Argumente Ihres Partners anzuhören, die gegen Sie sprechen. Sie werden dem Confirmation Bias besser widerstehen können. So paradox sich das auch anhören mag, aber tatsächlich sind Sie dann nicht nur kein schlechter Partner, sondern auf dem besten Weg ein Besserer zu werden. Denn so erfahren Sie von Ihrem Partner, wo Sie Ihre Beziehungshandlungen noch verbessern können. Also, wie Sie für Ihren Partner ein besserer Partner werden können. Hier noch eine gute Nachricht aus meiner Erfahrung mit Paaren, die diesen Weg gegangen sind. Wenn einer beginnt, sich anzuhören, wo er in den Augen des Anderen nicht okay war, dann wird meistens der Partner bereit sein, auch seinem Confirmation Bias zu widerstehen und lässt sich sagen, was man sich von ihm an Änderungen wünscht. Verspreche ich Ihnen, dass Ihr Partner so reagieren wird? Nein. Aber ein Versuch ist es doch wert. Also, besser als nutzlos stundenlang aneinander vorbeistreiten, weil jeder nur vor sich selbst bestätigen will, dass er es nichts falsch gemacht hat, ist es doch allemal. Oder?